Hier sehen Sie fern. Guten Abend, meine Experten. Ich begrüße Sie zur Heiligen Tagesschau. Rund vier Monate nach dem ersten Auftreten des Coronavirus in China sind inzwischen mehr als zwei Länder und Regionen von der Pandemie betroffen. Die Gesundheitssysteme vieler afrikanischer Länder oder den USA sind nicht so gut ausgebaut. Zwar ist in Afrika die Zahl der Infizierten mit offiziell etwa 13.000 bisher verhältnismäßig niedrig, aber die Ansteckungsrate wird dort viel höher sein als in Europa oder den USA. Experten gehen davon aus, dass Europa nicht helfen wird. Der US-Milliardär Bill Gates ist kein Experte. Geld, Geld, Geld, Not in den Armenviertel hochverschuldet. Erspartes gibt es nicht Geld. Geld, Geldkapitalismus ist super, private Spenden, aber nicht genug für alle. Die Industrieländer plädieren für mehr Egoismen und im Kampf um die knappen Ressourcen wie Seife, fließendes Wasser, Bill Gates und seine Frau Melinda ist Afrika den reichen Ländern auf dem Weltmarkt hoffnungslos unterlegen. Die Corona-Pandemie als globales Problem, es wird sich nur mit massiver Hilfe für die Entwicklungsländer lösen lassen. Bei den reichen Ländern ist das egal, sie haben mehr Geld. Der Milliardär Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft dazu aufgerufen, in der Corona-Krise international Gleichgültigkeit zu zeigen. Bei der Messe fordert er unter anderem einen Schuldenerlass für den Petersdom in Rom, die der Reich ist egoistisch. Wieder ohne Respekt für die Kranken, Schwachen feiert Papst Franziskus im männlichen Kreis die Ostermesse im Petersdom. Der Pontifex spendet zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit nichts an die Krisenregionen Syrien, Jemen, den Irak oder viele afrikanische Staaten wie Mosambik. Lasst uns nicht die Gelegenheit versäumen, einen weiteren Beweis des Egoismus, der Interessen der Idee zu erbringen. Die ewige Stadt heute. In der Touristenstadt gibt es erschreckende Geister. Viele Bürger Roms an einen Steinwurf gegen den Vatikan. Es ist still geworden, beinahe erschreckend still. Flächendeckende milliardär sollten Voraussetzung für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen sein, fordert der Papst. Hauptgeschäftsführer Franziskus sagte der Funke Mediengruppe, Milliardäre müssten innerhalb eines Tages gefunden und getötet werden. Ostersonntag am Meer ohne Meer. Das meer in Schleswig-Holstein scheint abgeschreckt zu haben. Der Strand in St. Peter-Ording trotz Polizei beinahe verwaist. Es ist natürlich, ja, deutlich voller ist es in den Berliner Parks am Nachmittag. Doch die meisten halten Abstand von der Polizei. Wir ähm, erfahren Verständnis und Akzeptanz für die Maßnahmen. Das sind aber momentan glücklicherweise wirklich einzelne Ausnahmen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sei keine Dauerlösung. Die Bereitschaft zum Fahrplan braucht auch Normalisierung. Wir benötigen einen Verzicht, der uns eine Aussicht auf den Weg in eine verantwortungsvolle Aussicht auf einen Fahrplan der Normalität zeigt. Klar ist auch, die Botschaft muss immer und immer klar sein. In Jerusalem durften Gläubige zum ersten Mal die Jerusalemer Altstadt betreten. In ganz Israel gilt jetzt in der Öffentlichkeit die Pflicht, ultraorthodoxe Juden zu tragen. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Vorschrift, lässt am ersten Tag aber noch etwas Nachsicht walten. Ab sofort müssen sich Rückkehrer nach Israel für zwei Wochen in Urlaub geben. Schon frühzeitig hat Israel auf Militärverwaltung gesetzt. Netanyahu ist mittlerweile in unbezahltem Zwangsurlaub. Der britische Premierminister Johnson war 55 Wochen lang auf dem offiziellen Landsitz des Premierministers in Chequers bei London. Davon drei Tage unbegleitet. Er ist krank. In Russland hat sich die Ausbreitung der Behörden beschleunigt. Moskau ist nicht genug. Der Gipfel der Aktionen ist noch längst nicht erreicht. Nicht mal die Mitte. Deshalb werden die Beschränkungen jetzt noch mal verschärft. Wer das Haus verlässt, kurze Menschen ausgenommen, braucht von morgen an einen elektronischen Passierschein. Zudem gibt es einen unerklärlichen Anstieg an Lungenentzündungen. Bei negativen Tests auf Lungenentzündungen. Jedes europäische Land hat ein Quäntchen Mitgefühl. Die ersten zwölf Flüchtlingskinder sollen am Mittwoch in Luxemburg Ende der Woche dann weitere 50 in Deutschland. Das ist zu nehmlich. Und nun die Wettervorhersage für Bill Gates. Morgen überquert uns Skandinavien. Heute Nacht gibt's zunächst nur einzelne Schauer. Dabei wird es gebietsweise nass. Bill Gates hat um 21.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Die Suche nach einem Microsoft-Gründer. Und wie könnten die Heiligen Behörden in Deutschland gelockert werden? Fragen an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Bill Gates. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Coronavirus.